Jetzt hab ich's. Oh, finally! Boah. <lacht> Willkommen zur nächsten neuen Folge. Zelda Skyward Sword. Ich hab's endlich geschafft. So, zack. Und dann zack. Das müsste... Genau. Jetzt kommen wir nämlich hier durch und kommen zum ersten Triforce Piece. Hier im letzten Dungeon. Ha. Hoch damit! Wir hier durch. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Dies ist der Raum, in dem sich das Wappen von Dimmel findet. Du warst bereits hier. Ja, aber jetzt sind wir auf der anderen Seite und jetzt kommen wir dahin. Mit einem großen Parcours. Die Wahrscheinlichkeit, dass du die heilige Kraft erreichen kannst, wenn du die Lava überquerst, liegt bei 60 Prozent. Halte an deinem Willen fest und schreit voran, Gebieter. Habe ich vor, habe ich vor. Ja, wenn man Bock hat, kann man die auch speichern. Ne, warum nicht? Speichern macht Spaß und ist fair. Yeah. Ich kann hier hochklettern. Achso, das, das, da komme ich dann wo lang. Erstmal muss ich hier hin. I guess. Erstmal zack. Dann bildet sich hier so eine Plattform. Dann... Ah, die bewegt sich schon. Den muss ich gar nicht mit dem Krug machen. Hey! Was habt ihr denn hier vor, ha? Hab ich doch geweckt. Och, das tut mir aber gar nicht leid hier. So, noch einer ich bin von euch Mistviechern gibt es denn hier noch schwindel endlich warum ist bei dabei ein Kristallschalter den wir mal ganz fix schon mal wenn wir Zeit dafür haben aktivieren können wo bin ich wo bin ich okay perfekt perfekt jetzt noch mal ganz schnell Ah, ne, noch nicht erstmal abwarten bis wir überhaupt drüber springen können so ziemlich jetzt müsste es okay sein Jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Nein! Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, Wo bin ich. ich? Fuck! Wieso ist der Schalter wieder deaktiviert? Ha! Kannst du wieder aktiviert bleiben? Motiviert? Aktiviert? So. Nee, nee, okay, das ist schon. Oh verdammt! Jetzt habe ich mich selber. Ein bisschen ge... Bitte, ich will nicht noch mal, ich will nicht noch mal, ich will nicht noch mal fahren. Schnell. Schnell, schnell, schnell, schnell, schnell. ich möchte nicht noch mal fahren, ich will nicht noch mal fahren. Okay, schnell, schnell, schnell, schnell. Jetzt will ich mal richtig springen. Jetzt! Oh, das ist aber echt knapp bemessen, du. Okay. Ein bisschen fahren. Und dann gleich, wenn wir dort vorne sind, den ausmachen. Soll ich jetzt schon ausmachen? Ich, ich trau mich nicht. Komm, wir machen jetzt aus. Der Trusty Beetle macht das jetzt schon aus. Dillum, wunderbar. Boah, das ist aber echt ein langer Weg, den wir hier vor uns haben. Der einzige Draht, den wir noch nicht gesehen haben, ist der von dem dritten, Triforce Piece. Hier ist einfach der, der erste, den wir bekommen können. Halt, die haben keine Reihenfolge mehr, denke ich. Ich glaube, je nachdem, wie man alles herausfindet hier, ist das halt die Reihenfolge, die du machst. Ich glaube, es gibt hier keine feste, richtige Reihenfolge. Das kann ich mir nicht vorstellen. Komm, komm. Okay, und abspringen. Ja. Wunderbar. Es geht noch weiter? Aber ich kann mir zumindest die Abkürzung schaffen. Boah. Immerhin das. Und dann da oben die andere Abkürzung. Alles klar. Verstehe, verstehe, verstehe. Falls man speichern möchte oder so, Alles. Ja. Zelda kommt langsam zu einem Ende zu. Ja, haben wir jetzt die 100%. Wie gesagt, das Einzige, was uns fehlt, ist das Triforce, das wir nach dem Lunch bekommen werden. nehmen wir bauen uns das zusammen. Wie Lego. Ja, und danach fehlt uns noch den Grund, warum wir den, das Triforce holen. Damit wir den, den verwunschenen, wunschenden, was auch immer, besiegen. Was zum? Ding, dann, ding. Ding, ding, ding. Ding, ding. Da nicht erwarten muss, kann der schon mal rüberfliegen. Nach da oben. Denn es floss keine Lava und deshalb konnte ich nicht weiter. Da ich, das ist das keine Lava. Ist das schlecht? Keine Ahnung. Den muss ich jetzt auch mal aktivieren. Hoffentlich war das nicht zu früh. Nee, ist okay, ist okay. Ist vollkommen okay. Der Spring! Ah, perfekt, geschafft! Äh, geht schon von Le Okay, geht schon von alleine da. Ich wollte schon wieder pusten. So, ins Mike. <lacht> nicht in mir, ins Mike meine ich natürlich. Lol. No. mich das nicht jetzt hin? Da, direkt hinter mir ist das Triforce. Hier hinter der Wand? Oder hier? Keine Ahnung. Dann buddeln wir uns gleich raus, oder was? Nach da, oder so? Whee. Gegner? Wo sind die Gegner? Neben uns, oder was? Oh oh. Oh oh, bitte. Bitte. Genau, no Impact. Komm runter. Komm da runter. <lacht> <lacht> Ja, jetzt geht er kaputt. Okay. Ah, zu spät. Es ist zu spät. Jetzt geht das wieder darunter. Ich warte das mal ab. Und jetzt. Jetzt bin ich nämlich wieder oben. Richtig. Und jetzt, zack. Nein! Nein! Oh. Ah, ich muss den Scheider aktivieren. Das hat er das schon gezeigt. Wo bin ich? Wo? Bis gleich. Oh mein Gott, das war richtig knapp. Ich wäre hier fast runtergestürzt. Okay. Äh, kann ich hier durch? Oder was ist hier? Hier sind einfach nur 100 Rubine. Oder was? Einfach so. 100 Rubine im letzten Dungeon. Weil du die da natürlich auch noch brauchst im letzten Dungeon. Klar, klar, richtig. So, jetzt zieh die Lava wieder an. Richtig. Jetzt warte ich wieder. Mach es exakt gleich wie vorhin. Jetzt. Okay, perfekt. Getroffen. Und abspringen. Er müsste jetzt durchsegeln, weil hier ist Lava. Richtig, die Lava führt uns jetzt weiter. Und damit sollten wir jetzt. Aha. Um die Ecke dort hinten ist das Triforce. Aber scheinbar haben wir Besuch. Hört mal auf. Hier so blöd rumzustehen. Das geht auch. Piu. Ah ja. Hast ist ein Problem mit mir? Ja, dann renn lieber weg. Wenn du Probleme Problem mit mir hast, dann renn lieber weg.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 ich möchte erstmal, bevor ich es vergesse und alles neu machen muss, den Rückweg aktivieren. So. Alles klar, wir kriegen hier also ein Triforce. Bitte macht mich aber jetzt nicht hier wieder... Nein, bitte nicht, nein. Ich möchte nicht... Nein, bitte nicht schon wieder. Oder was ist das jetzt hier? Ist das Ist Das Triforce, eins der drei Pieces. Yay! Yeah, wir haben das Triforce der Kraft erhalten. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Sammle die drei Artefakte und ihr wird die unendliche Kraft geschenkt, die den Jenen noch so großen Wunsch gewährt. Wisst ihr schon, was ihr euch mit dem Triforce wünschen würdet? Wir haben das Triforce des Mutes erhalten. Oh yeah! Alles klar. Damit sind wir mit diesem Raum komplett fertig. Wir gehen jetzt raus. Dafür habe ich das aufgesetzt. Wir versuchen was von hier nochmal woanders hinzukommen. Denn jetzt stehen wir nämlich auf der linken Seite und jetzt können wir mal gucken, was wir hiermit anfangen können. Denn wir kommen zumindest jetzt zu diesem Raum hier rein. Da waren wir noch nicht. Da ist ein... Weiteres Triforce Ein Stückchen. Oh Gott, die Musik. Wir sind wieder im Schiff. Dum, dum, dum. Bitte, Siegebieter. Mhm, dort. Dieses Wappen auf dem Boden ist das Wappen von Nairu. Nairu? Ich spüre die Macht des Triforce, die davon ausgeht. Der Weg dorthin scheint jedoch doch versperrt zu sein. Oh Gott. Lenke deinen Blick in diese Richtung. Da befindet sich eine Kugel der Zeit. Nutze die Kugel der Zeit, um den Weg zum Wappen zu öffnen. Also können wir das einfach so jetzt schon machen? Chillig. Da brauchen wir nur noch irgendwie einen, eine Art und Weise einen Weg. Okay, warte. Dann machen wir jetzt das hier. Kriegen das Triforce-Teil. Müssen irgendwie es schaffen, hier von unten reinzukommen. Damit wir dann wieder andersrum so reinkommen. Die Truhe nehmen. Hier hingehen, das letzte Torres holen. Boah, das könnte ein bisschen dauern, Leute. Das könnte ein bisschen dauern. Was So ein Gegner. Äh, wo muss ich damit lang? Was ist da hinten überhaupt? Ha? Äh, warte. Oder ist das einfach so? Also, okay. Ich dachte, hier wäre noch was anderes. Ah, so ein Ding ist das, ja. Hm. Muss ich hier vielleicht irgendwas durchschießen? So? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß noch nicht, was mich erwartet. Ich weiß nicht, was jetzt passieren wird. Schreit nur rum, wie ihr wollt. Das wird jetzt nichts ändern. Gib mich nicht so schnell. Too fast for you. Wir sind doch hinter mir. Schneller, schneller, schneller! Er will wirklich weiterleben. Komm schon. Okay. Ja, habt genug mit mir rumgealbert. So, den ignoriere ich jetzt. Weiß nicht, was ich da machen soll. Was soll ich denn jetzt allgemein machen? Soll ich von hier oben vielleicht den richtigen Weg finden? Kann das sein? Ja, kann sein. Ist richtig. Komm Link. Wir haben die Sprünge doch bestimmt schon tausendmal geübt. Kann ich jetzt raten? Ha? Da kann ich mich hinhaken später anscheinend. Ich springe einfach mal. Wo hätte ich lange mussten? Hä? Hier sind noch welche. Ja klar, aber... Muss ich dir helfen? Nee. Aha. Ich bin sehr verwirrt. Falls man es nicht merken sollte. Äh, soll ich vielleicht woanders hinspringen? Hier könnte ich auch noch lang, I guess. Ha. Huh. Ist da hier noch eine Plattform hier? Ist gar nicht. Ist gar nicht. Aber eigentlich müssten wir das jetzt halt schaffen können. Oder? Okay. Nein, ich spring! Ich habe, mein Plan wäre es gewesen, dass da. Ich probiere mal was aus. Ich probiere mal aus. Planen wäre jetzt gewesen, dass ich hier an den Rand gehe, nicht springe und das halt hier rüber schmeiße, aber ich glaube, das geht gar nicht. Nee, das geht auch gar nicht, sage ich gerade. Das hier irgendwas zu bedeuten. Ja, hier öffnet sich dann was. Aber ich musste doch erstmal hochkommen. Sag mir jetzt, ich muss da von oben runter springen oder so. Kann doch nicht sein, dass es da gibt es keine hoch und unten. eine andere Idee. Ich habe actually eine andere Idee. Ah, es gibt es Was gibt's hier? Okay. Das muss ich einfach nur abschießen von irgendwo, von irgendwo, oh, von da vielleicht. Oder von hier? Nee. von da oben, glaube ich, muss ich es abschießen. Jetzt soll das da also unten diese Markierung. die soll mir sagen? Ey, no. Die soll mir sagen, du musst das dort liegen lassen. Ich glaube das soll mir das sagen, oder? Du knappes Ding, du knappes Ding, du aber leider komplett daneben, komplett. Ding, baum! Okay, okay, das ist schon mal ein Schritt nach vorne, schon ein Schritt nach vorne. Aber kommen wir da rein? Was man denn da drin? Probieren geht über Studien. Also, let's go. Dich nehme wir natürlich mit. Jo, äh, Hier ist nüch. Habe ich euch erlaubt, wieder zu leben? Habe ich das? Habe ich das? Ich denke nicht, Kumpel. Komm, nimm ihn mit. Komm. Okay. Komm. Komm. Mein Gott, sind die nervig hier die ganze Zeit spawnen? Wir stehen lassen? Ne, ich muss da stehen. Wieso ist das Ding hier schwer genug dafür? Das ist ja auch richtig dumm. mache ich denn das dann? Hey, hey, Sack! Nächstes Mal ohne Witz, wie mache ich das denn dann? Ha? Schaut mal das Ding, ist nicht stark genug. Das ist nicht gut. Oder wird das so aktiviert? Nee, auf gar keinen Fall. Das ist so einer der wenigen Momente, wo ich tatsächlich gerne wieder wüsste. Also, wo die Kamera mir wieder zeigt, wo das ist. Weil das würde ich jetzt gerne wissen, wo das ist. Vielleicht hilft mir das. Aber ich bekomme das nicht mal zu Gesicht, wo es ist. Was mache ich denn hier? Boah, das ist echt der komplizierte Traum, habe ich das Gefühl. Wo ist denn das, wo sich das aufmacht? Was ist denn so Wo ist denn das? Aha. Okay, jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Ja, jetzt verstehe ich. Ja. Dieser große Brocken hier darf nicht sein. Heißt, halt ich das denn da liegen? Hier einfach so hin. Stell mich hier drauf. Ja. Ich wusste nicht, wo das Ding ist. Sonst hätte ich es wahrscheinlich früher rausgefunden. Ist egal. Wir haben es und können uns da hochschießen mit dem Enterhaken. Wunderbar. Hä? Ich nehme mal mit. Einfach so. Ich sage, dass ich dich mitnehme. Na komm, gehen wir mal nach hoch. Vielleicht muss ich den da mittragen. Ah, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Zack. Hopp. Und hopp. Lassen wir da liegen. Ich gehe da schon mal alleine hin. Guck mir die Gegend mal hier ein bisschen genauer an. Okay, das muss ich auf jeden Fall hier aktiviert haben. Verdammt, wie kriege ich das da wieder runter? Dann habe ich gar nicht gedacht. Oh oh. Ich habe ehrlich gesagt keine wirkliche Ahnung, wie ich das da wieder 100 bekommen. Achso, brauche ich auch gar nicht runterbekommen. Okay, ich muss es nur einfach nur weit genug nach rechts bewegen, das Ding hier. Damit dort hinten das Tor aufgeht. Oder kann ich es hier hinschmeißen? Nee, auf keinen Fall. Du kannst auch hier unten bleiben. Tatsächlich. Komm mal hier. Ich krieg den Rückwisch schon alleine hin. Ich müsste mich eigentlich auch von der Seite hier mit dem Enderhaken graben können. Okay. Na doch, von, von der Seite kriegt das auch bestimmt hin. Locker. Locker wieder, hocker. So, von hier zum Beispiel. Ist nicht weit genug. Geht das nicht? Dann brauche ich mindestens eine Plattform hier anscheinend. Da kann hier jetzt bleiben. Hier ist okay. Ich denke, so ist es okay. Ja, genau. Weil jetzt ist es offen und ich komme dahin. Ja. Perfekt. So. Und das war's? Ha! Das war's tatsächlich schon. So kommen wir zum Triforce Nummer 2. Also zum Peace. Da ist es auch schon. Das wunderschöne Triforce der Weisheit. Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Okay. Sammle ein weiteres, um es zu vervollständigen. Naja, aber schon gesagt, wie das ungefähr funktionieren könnte mit dem letzten Piece. <lacht> aber wir sind wieder da. Wir müssen erstmal in den Weg finden, in diesen einen Raum, wo die Truhe sich befindet, von unten hinzukommen, damit wir den Weg dorthin aktivieren oder so. Ich probiere mal ein bisschen aus. Mal schauen, wie ich das hinbekomme. Das sollte funktionieren. Jetzt haben wir hier einen perfekten Kreis. Yes! Das funktioniert. Dann gehen wir da jetzt lang und sollten dann somit diesen... ...Dungeon endlich abschließen können maybe. Okay, genau. Jetzt gehe ich von dem Wald aus... ...hier rein. Ich finde den Dungeon sehr interessant. Sehr interessant das ist mal was anderes. Ich hatte so ganz kleine Ausschnitte aus den anderen Gebieten. Du schon wieder? Ich hatte ich habe mich zerstört. Es ist der Piratenkapitän oder ist es ja nicht? Doch, ich glaube, er ist es. Bam. Er scheint scheinbar dann zugelernt zu haben. Wieso lebt er denn wieder? Wer hat dich denn hier aus deinem dreckigen Loch geholt? Jetzt geht der Kampf erst richtig los. Bam. Konter alle deine Angriffe. Zack. Und zurück mit dir. Und zurück mit dir. Und zurück mit dir. Ah, Mist. Yes. Zurück mit dir. Denkst du dass ich am Leben? Denkst du bist König oder so mit deinem Outfit? Alles andere als ein König. In meinen Augen! Du bist ein Versager, ein Loser, der es nicht verdient hat, das Trifers von mir wegzunehmen. Verschwinde! Wunderbar! Wunderbärchen! So, ich krall mir jetzt den Schlüssel für das letzte Triforce Piece. Ja, also wenn hier nicht der Schlüssel drin ist, habe ich aber absolut keine Ahnung. Genau, dachte ich mir. Perfekt. Juhu! Ja. Na gut. Ich meine, wenn hier schon ein paar Herzen rumliegen in der Dekoration, dann nehme ich die direkt mal mit. Ich habe leider ein bisschen Damage genommen gerade. Ist aber auch kein Problem. Zack. Und nun können wir uns einmal im Kreis rumbewegen. So, zack. Und kriegen dann das letzte Triforce-Piece, das dritte. Und haben dann ein vollständiges Triforce. Wir haben das Triforce. Das ist krass. Also ich finde das krass. Und da haben wir nicht mal einen einzigen Treib benutzen müssen. Also, dieser Dungeon war mehr Köpfchen als Gegner. Musstest du nicht wirklich viel kämpfen. Da also wirklich mehr einfach nur benutzt deinen Kopf. Oder google einfach nach. Ich habe übrigens nichts nachgegoogelt. Weil ich nur mal so angemerkt habe, dass ich das alles alleine ausgefunden habe. Na, <lacht> <lacht> ja, wie auch immer. Okay. Also kriegen wir jetzt Wenn wir das ja aufgemacht haben, direkt unseren Schatz, nein. Der dicke Dude hier möchte uns noch davon abhalten. Das sind zwei von denen. Was zum Teufel geht hier denn ab? Aber wir sind so krankstark. Das macht uns gar nichts aus hier. Na komm, greif an! An, greif doch an! Was Komm. Mach den Angriff. Hab ich dich! You're Mine! Bonk. Ihr wollt mich jetzt also aufhalten? Ihr beschützt das Pfeifers hier? Vor wem bitte? Vor mir? Wer hat euch hier aufgefordert, das zu tun. Das ist doch noch nicht vorbei. Hier ist der Kerker. Okay, never mein wegen den ganzen Rede von, muss man nicht kämpfen. Hier sind also die ganzen Gegner hin. Oder so. Okay, man muss hier doch viel kämpfen im Dungeon. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Ärzte! Ah! Halt auf zu leben! Äh, Aua, ich kann nichts machen! Verschwendet! Damn it. Oh Mann! Oh die Herzen! Diese blöden Bogenschützen! Diese verdammten Bogenschützen! Halt auf! Seid ihr down jetzt? Hinter mir sind noch welche. Äh, warum wackelt alles? Oh mein Gott! So viele Herzen! Ah, verloren! Oh nein! Oh man! Aber zumindest haben wir jetzt das Schweif, was. Sie haben sich die ganzen Gegner hin versteckt. Immer noch nicht vorbei. Noch ein Bosskampf. Ein kleiner Zwischenboss, wie scheint. Du schon wieder. Dich kennen wir schon. Oh, und mit Zombies. Was soll das Spiel? Was soll das? Ja, mach down! Geht alle down! Hey, was hast du da vor, mein. Mein Freund. Mann. Oh! Ausgetrickst! Haha! <lacht> da war ja was. Einfach Damage machen, einfach den Damage machen. Verdammt! Genau ist noch mehr! Ich geh down, Mann! Ich sterbe! Boah, was ist der Dungeon so schwer beim einmal? Aber er hat seinen Hut verloren. Hat er den Hut? Hat den Helm? Noch immer. Oh, das war schrecklich. Das, das ging... Total schrecklich. Oh. Ne Fee, ne Fee, ne Fee, ne Fee. Ne Fee, ne Fee. Er ist einfach, komm. Hallo. Hallo, Fee. Ah, so wenig. Ja, okay. Hier kriegen wir zumindest noch ein bisschen was. Wirklich ist kein Herz mehr. Nirgendwo? Ah, ja Eieiei, ja, das ging wirklich nicht gut aus. Aber wir sind endlich angekommen. Zum letzten Triforce Peace. Wunderbar. Kann -ja! Kannst gar nicht abwarten. Endlich. Zelda zu helfen und allgemein zu retten. Hier ist es. Das Trifos ist Mutes! Diese Macht wurde einst den Menschen von den Göttern geschenkt. Das Trifos ist vollständig. Mit seiner Macht kannst du Zelda's Bitte nachkommen und den Todbringer vernichten. Yeah! Was zum...